No oh Mann! Oh, es ist als ob die uns kennt. Oh Junge. Als ob der uns kennt. Ja. Da hat jemand Drazen und Kuchen geschrieben. Okay. Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute hey. ist mal Peach dabei. Hey. <lacht> Wir machen heute die, äh, Only Block, keine Ahnung wie man die nennt, Only Block Challenge Only Block Challenge, ja, also ja. wir dürfen halt, halt nur Blöcken rüberbauen, mit Blöcken schlagen, oder halt mit der Hand, wie auch immer Ja, nur Blöcke halt also Wir dürfen keine Spitzhacke, kein Schwerding, gar nichts brauchen. das wird ziemlich geil, wenn wir halt jetzt nicht So Was zum Teufel baust du da? Oh, und die kommen sofort zu uns! Oh, dich hoch! Ja. Hau dich hoch! Ja, steck dich! Kommt, der kommt, der kommt. Ah. der wird jetzt runterspringen. Ja, ah, komm, wo nicht so, kleine Schlange. Schlange. Die ist runter. Leute, die, die kommen, die kommen, die kommen. Die kommt, die kommt. Ja, unser Bett ist weg. Egal. Bis. Nein, nein, ich hab's. Safe! <lacht> <Yo, yes. lacht> Easy, beide genatzt, genudelt, wie man es sagen will. Okay, spring sofort hoch, sofort hoch. Ein bisschen hoch. Sofort. Ähm, wir spielen auch heute so lange, bis wir eine Runde gewonnen haben mit dieser Boah, Challenge. Nee, Doch, werden ich wir spielen. Ich nur sagen. Ja, aber ähm, wir werden euch dann zum Schluss sagen, wie viele Runden wir spielen mussten, bis wir gewonnen haben. Wir werden natürlich... Ja, okay, wir müssen richtig schneiden, cool. Ja, aber das ist nicht für mich jetzt, Mal? ich halt echt noch mehr keinen Bock mehr Gucken wir auf zu weinen, Mann. Ich weine Und nicht. Doch, du weinst immer zu viel. Du musst ja, da. Junge, hab ich irgendwas? Nein, nein, hab ich nicht. Der leckt so hart. Also, also weine ich nicht. Ich bin Mini-Checker! Oh no! Gucken wir jetzt mal hin! Boah. Oh Mann! Oh, es ist als ob der uns kennt. Oh Junge. Als ob der uns kennt? Ja. Da hat jemand Drazen und Kuchen geschrieben. Was? Ab ihn. Oder? Ja, nice. Alter. Sei gegrüßt. Oh mein Gott, ich bin fast runter. Peach, mach mal hinne! Peach, da kommt einer! Ja! Peach hat eine scheiß Maus! Oh mein Gott! Peach, da ist doch einer! Oh mein Gott! Nein! Hä? Wie? Guck mal, der ist auch in der Luft geflogen! Ah, das ist die ja. scheiß Leckmaus, ne? Okay, Kuchen, schaffen wir es noch zu gewinnen? Ist schon tot? Ja, ich bin tot! Okay, dann hol ich mir die. Ich hol mir die jetzt! an der Seite ist offen, ne? Was? Ja. Wo, oh, als ob das offen ist? Ja, hier an der Seite ist es Nein! offen. Nein! Oh, Wo das Bett? Ja. Ich muss den jetzt irgendwie töten, ne? Da drin. Oh mein Gott. Nein! <lacht> Egal. In der nächsten Runde jetzt. Moin, Bro. So. Servus, friend. Servus, friend. Ja. Sag mal Kuchen. E-Bims. Ein Freak, der gerade Kuchen ist. Okay. <lacht> habe ich, habe ich gemacht. Ja, nee, soll ich dir irgendwie nur sagen von Freak. Keine okay. Ahnung. <lacht> Alles klar. Okay, Blöcke haben wir genug. Wir dürfen ja nur mit Blöcken spielen. Oh, der Godbridge da? ne, Nee, Fast bridgen, aber richtig schnelles Fast Bridge. Auf sein und Leben. Auf seine Mutter. Oh mein Gott. Ja, ich hatte keinen Block mehr und bin runtergeflogen. GG. Das ist seine Mission. Bitte. Oh, Junge. Was ist denn los mit dem? Junge <lacht> Alter, sein Penis wurde auch... Bei der Geburt ausoperiert, Alter. Junge, was los? du denn? Ich hab den auch Fall runtergenudelt. Der, der wurde bei der Das regt mich gespielt. so auf, dass wir, keine äh, dass wir nur Blöcke benutzen Ja, <lacht> deine Idee. Ja, war doch gut. Nee. Doch, aber ich glaube, dass wir äh, keine Runde gewinnen werden. Ja, bis morgen früh. Ja. Weil irgendwer immer sein Bett einstellt. Ja, wir müssen die halt dann einbauen, ne? Boah, Junge! Wir an, so, an, an so einem Endstone sitzen, Alter. Ja und? Man kann die einbauen. Gelb kommt. Ich weiß. Junge, Mann, was ist denn bei dem falsch gelaufen bei der Geburt? Naja, ich muss Endstone. Äh, Alter, bei Gelb müssen wir direkt ins end äh, äh, äh, Endstone erbauen. Können ja jemand anderes das machen lassen, weißt du? Na, Alter, was ist das denn für eine Schule? Scheiße ohne so Witz? Hm, ich weiß nicht, aber. Tut mir leid. Wo haben wir mal dieses Schwimminencheckers, Alter? Sich hochbauen dann einfach nur einen wegflanken. Ist der wieder da? Natürlich. Ö, was ist mit dem falsch? Er ist gerade zurückgebackt. Jo. Böse dich. Das war ein guter Erhalt. Er ist schon wieder da. Junge, erst bei uns Bett, Bett, Bett, Bett, Bett, Bett. Okay. Bett, Bett, Bett, Bett. Ja, super. Okay, hey Kuchen, jetzt gewinnen wir aber bitte. Ich will nämlich nicht fünf Jahre aufnehmen. Tut streng dich an. Baut ich diesmal nicht hin. Oh, okay, egal. Wenn wir uns in die Mitte bauen, dann werden die uns so vergewaltigen, leider. Okay, einer hat die Runde verlassen. Schon mal sehr gut gleich Soll, ich... ich... Soll ich no shiften Okay, nee, lieber nicht. Ähm... Oh, ich habe einen Block-Safe geschafft. Dann <lacht> bitte aber, bin gestorben. Ist noch nicht eingebaut. Links. Bist du... Ja, genau. Sehr gut, hat schon fast geklappt. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin eine Legende. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber... Ja, oh mein Gott. Nein, nein, nein, nein. Nein, nein. nein. Ja, Mann, ich hab ihn... Ja, was? Runter mit dir. Als ob ich das überlebe. Kuchen, wir haben das Bett ja. eingeschwitzt. Das ist mir mal egal. Ich ja, ich hab. Ja, kannst du Blöcke holen? Hast du Blöcke? Natürlich. Bau mal deren Spawn ein. Ja, dann schlagen die mich runter. Ich werd die, Ja, ich werd die runterlocken. Okay, cool, mach du. Bau den Spawn ein, ja? Hast du? Ja den spawn eingebaut ja, ja? Nice, nice nice nice nice nice lass sie einfach halt die ja. halt die Stellung <lacht> nice Kuchen, cool, jetzt töten wir die okay, <lacht> wir können die nur mit der Hand töten ne das heißt nice. ja wollen wir die aufbauen oh nein jemand kommt zu uns jemand kommt zu uns jo ich hab ihn nice ey gucken wenn wir das Ding gewinnen ich küsse deine Augen Endlich. Klar. Ja, nur noch Team Gelb, ne? Als ob. Nur noch Team Gelb. Nice, Mann, wenn wir das gewinnen. Endlich Aber vorbei. Die haben hier grad, äh, höchstwahrscheinlich Egal, wir bauen die komplett ein. Wir machen Wir machen total Asi-Taktik. Ich werde die Aber mit alles Endstone. Kann alles gehen, der kann locker nicht. Ich werde die mit Endstone einbauen, ne? <lacht> der hat einen Palle-Skin. Prompt gegen Palle. Erstmal hate werde Palle. Ne, Palle ist eigentlich sympathisch, also. Ah, ist nicht sympathisch? So also der eine. Einer meiner Lieblings-Youtuber. Am um Front ist du dann so. Hm? Oh mein Gott. Wir gucken. Wir sind da. Äh, dieser, äh, der eine kommt, ja, der hat einen Stick. Der hat einen auch Stick. Mal. Ja, der kommt gerade zu unserem Bett, oder? Ja. Oh mein Ort. Gott! Nein, nein, nein, nein! Nicht gucken, bitte! Bitte oh, nicht! Ich hab keine Chance gegen Mann, der hat völlig Griff und ein Schwert! Hau ihn einfach runter! Ja, genau so! Ey, was ist denn das für ein Gammler? Richtiger Lappen, Alter! Mann, Junge, das ist so ein Lauch, wirklich! Hab ich noch nie gesehen, sowas! Hab ihn! Okay. Nice, Kuchen! Los geht's, Kuchen, jetzt schnell! Schnell, ne, schnell, schnell. Bauen am besten direkt einen OP-Weg zu denen, damit wir direkt zu denen gehen. Am liebsten hätte ich jetzt getötet. Einfach drüber rennen, Alter. Ja, Mann. Gucken, du machst unseren Weg die ganze Zeit kaputt. Ja, wenn die die ganze Zeit den Weg kaputt machen, werden die sich hier irgendwelche Blockaden bauen. Von wieder dieser Falle, Alter. Junge. Warte, komm, komm, komm. Ich hab den einen. Oh, nee, Die denken auch, warum spielen die nur mit Blöcken und schlagen mit Blöcken? Ey, die kommen schon wieder. Oh, nice, Kuchen, cool. ey, du bist eine Legende. Okay, der springt. Oh, du hast den anderen auch. Kuchen, die Legende. Ey, ich soll dir von Freak sagen, du hast einen niceen Skin. Dankeschön, Danke, das weiß ich auch. <lacht> ich weiß den Wert zu schätzen. Danke, äh, Grüße gehen raus an Papa. Hat er gut ausgesucht. Hm. Von, von, hast du gehört, was er in der oh. gesagt hat? Nee. Yeah. <lacht> er sagt einfach, äh, gaisen. Ja, das hab ich gesehen. <lacht> Oh mein Gott, komm. Ich hab gerade den heftigsten Block-Safe gemacht. Oh Mann. Auf dem Bett. Nein, nein Und Kuchen. Nice Kuchen, Mann. Als ob wir das jetzt schaffen. Nein. End Egal Kuchen, wir schaffen das Ding noch. Komm. Ich spitze jetzt unser Bett zu. Ich spitze unser Bett zu. Ja, boah, einfach tausend Glück. <lacht> Ey, Junge. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es so schnell schaffen. Ich dachte so, ja, das dauert vielleicht ein Jahr bei uns, weil wir so eine Noob sind. Ich habe mich aber an den vorbeigeschnitten. Keine Ahnung, wie ich es geschafft habe. Du bist eine Legende. Ich weiß. Du hast eine Legende im Kindergarten. Ich weiß nicht, was ich machen soll, aber wir haben beide einen Stick Klag oder beziehungsweise beide Knockback-Stick. Okay, dann mach ich jetzt. Ich raste aus. Nein, die haben, die haben Schwert. Alles klar. Die sind Full Equipped, sehen, dass wir nur mit Blöcken kommen. Ey, guck mal, ich glaube, die gewinnen noch. Tut mir leid, aber... Das doch. Das schaffen die nicht, Junge. Doch. Junge. Wenn die noch gewinnen, heue ich, ne? Junge, Die haben nicht. Full Equipped und ich glaube, die holen sogar noch Gold. Obwohl die sehen, dass wir mit äh, Blöcken nur spielen. Jo, Ey, die sind hier oben. Die sind hier, hier oben. Jo. Ich bin tot, oder? Jo. Ähm... Mann, ich krieg einen Halskuchen. Nein. Ich hätte ihn gerade fast runtergeschlagen. Der wird sich so hochstecken, ne? Bis oh, zu seiner Mama nach Hause. Wir sind so totkuchen. Mann. Ey, wir werden jetzt noch gewinnen. ey. Bitte. Junge, der hat ein halbes Herz. Der eine. Nee, nee, nee. Als ob der hier... Habe okay, ich, Hab ich ihn gekillt? Also? Ja, nice, Kuhn, bitte, bitte, bitte, Kuhn. Wir dürfen nicht auf einer Stelle stehen, damit wir gleichzeitig runtergenommen werden. Weil wir sind dann RIP. Guck mal. Kuchen, Kuchen, erf Kuchen. Welt, Kuchen. Welt, Kuchen. Welt, Kuchen. Welt, Kuchen. Kuchen, runter mit ihm, runter mit Palle. Palle. Palle, Palle. Palle. Komm, Palle. komm, komm, komm, komm. komm. Palle. Wo ist Palle? Palle. Rauf mit Palle, rauf auf Palle, rauf auf ihn. Rauf auf ihn. Nein, ja, ist gut. Ja, wir haben es geschafft, Junge. Oh, nee, wirklich. Oh, nee. Yes, man. Nice, man. Okay, cool. Sag mal, auf Wiedersehen. Mhm. Tschüss.